In ihrem sehr aktuellen Appell an die Europäische Union, an die Regierungen der europäischen Länder und an die europäische Öffentlichkeit sprechen die Bewohner Moria's von einer doppelten Krise. Zuerst die allgemeinen Lebensbedingungen, die schrecklich sind und uns täglich erniedrigen und jetzt die Pandemiegefahr. Wie sollen wir Abstand halten, wenn Tausende jeden Tag auf Nahrung warten müssen? Wie sollen wir unsere Hände waschen, wenn kein Wasser zur Verfügung steht? Wie können wir Kranke isolieren, wenn dafür kein Platz ist? Heißt es in ihrem Appell. Die Menschen in den Lagern auf den griechischen Inseln haben das gleiche Recht auf Gesundheitsversorgung und auf Hilfe, wie jeder Mensch in Deutschland, und in der Europäischen Union. Sie müssen in den EU-Ländern aufgenommen werden. Die Lager gehören aufgelöst. Als nächster spricht Dietrich Koch, Psychotherapeut von Xenion. Say it, now. Say it clear. Refugees are welcome here.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 unsicherer in unsere tägliche Gespräche. Ich möchte hier Kuss auf Afazi und Dari an diejenigen, die eventuell in Griechenland oder woanders mich hören, etwas auf Muttersprache auch sagen, worum es geht heute. Dostane Aziz, Panagiotian, der Griechen oder der ganze Schwerdige hier hat es in der Gemeinde im Ruzinjaz, kompakt mitkönne. Macht kompakt mitkönne, dass ich euch aus unseren Bedingungen wenn es ein Sonnig, ein Nabesamann, ein Jotpeda, ein König, und Alman, der Berlin, weil es dort gekleidet, Keswar hat. Man es dort geholfen hat. Man muss mitunim, weil es dort gekleidet و weil رو داشته باشید. hat. Man muss mitunim,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 Nach mir spricht der wunderbare Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kaleck vom ECCHR. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Out, Good afternoon, dear friends and comrades. First of all, I would like to thank the Republican Lawyers Association for their effort to organize this demonstration today. It's so important that we raise our voice not only in the Internet, but collectively and everywhere. That we exercise our rights on the streets. It seems that law in general, and civil liberties in particular, became an injectable quantity in recent times of crisis. We saw how rulers in India, Brazil, Turkey, and Hungary instrumentalize the current emergency for their interest. When this crisis lasts longer, we will face huge dangers for democracy of our societies, for example through the planned surveillance measures. But here in Berlin, we have to be aware that we are in a very privileged situation, that the virus and moreover its consequences don't affect everybody in the same manner. No, the virus even boosts another disease, a man-made disease called inequality. The crisis hits the vulnerable and marginalized people much more than us here. Homeless and prisoners, Roma and Sinti, and the group for those whose rights we stand up today, people on the move. We need to redefine solidarity. We should not allow that solidarity is restricted to gated communities and national states. Solidarity must be international. Humanitarian claims might have the first priority today, the evacuation of Moria and the other Greek camps. But we have to claim much more, a political shift of the fatal and mortal migration policy in Europe. And above all, we have to challenge corporate and finance power and those states who are responsible for this unjust and unequal world. Let us fight for another world where everybody has global social rights like access to clean water and food, housing and public health and social security. Um, thank you very much. The next speaker is Anna Spangenberg from the Coalition Unteilbar.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 die volle Achtung der Menschenrechte in allen Unterkünften, auch in Deutschland. Als nächster spricht Werner Köp-Kerstin von der Humanistischen Union. Say it loud. Say it clear. Are here. Hallo alle, Werner Köp-Kerstin ist mein Name, Vorsitzender der Humanistischen Union, der ältesten deutschen Bürgerrechtsorganisation. Menschenrechte gehören nicht in Quarantäne. Sie sind unteilbar und müssen eingefordert werden, wo sie missachtet werden. Anfang April gab es in Griechenland einen massiven Kälteeinbruch, der Hunderttausenden von Zugvögeln den Tod brachte. Wir haben den Eindruck, auch Brüssel ist von einer Kältewelle heimgesucht worden. Die Opfer sind Empathie, Solidarität, und Entschlusskraft der EU und zwar mit den 40.000 Menschen in den Flüchtlingslagern auf den Inseln Lesbos, Samos und Chios. Raus aus der Hölle dieser Lager fordern wir, und das gilt nicht nur für Kinder, Jugendliche, Kranke und Behinderte, die Lager müssen aufgelöst werden. Und alle Anstrengungen müssen sich auf die Eröffnung von Alternativen richten. Alternativen in Griechenland, aber auch durch einen Verteilmechanismus in den EU-Ländern. Jetzt unmittelbar und nicht erst, wenn das Coronavirus in den Camps wütend. Wir demonstrieren aber auch, weil die Demonstrationsfreiheit zu den elementarsten Grundrechten gehört, wie es das Bundesverfassungsgericht in seinem berühmten Brockton-Urteil von 1985 so eindeutig befand. Die Behörden haben bei der Anmeldung von Demos Ermessensspielraum und müssen konkrete Einzelfälle prüfen, entschied in diesen Tagen das Bundesverfassungsgericht. Nutzt alle dieses Recht, um auf die Not und das Elend auch von Menschen jenseits unserer Grenzen aufmerksam zu machen. Vielen Dank für euer Interesse. Als nächstes spricht Thomas Jennison vom Grundrechtekomitee. No. Hallo, ich bin Tom Jennison vom Grundrechtekomitee und Redakteur der Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei Cilip. Erstmal möchte ich auch, wie schon einige andere, nochmal dem RAV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 Hier sein und mit demonstrieren darf Luise Neubauer von Fridays for Future, die als nächstes sprechen wird. Clear. Clear. Here. Hallo, mein Name ist Luisa Neubauer, ich bin Klimaaktivistin von Fridays for Future. Vielen, vielen Dank für die Organisation und für die Einladung heute zu so einer unfassbar wichtigen Angelegenheit. Mit Fridays for Future haben wir 15 Monate lang Massen mobilisiert und nicht nur für Klimagerechtigkeit, aber auch für grenzenlose Solidarität, Solidarität mobilisiert. Und wir sind laut geworden für das Einhalten der Menschenrechte, für den Schutz von Minderheiten, für die Menschen, die in allen Teilen auf der Welt gezwungen sind, ihre Heimaten zu verlieren – wegen der zunehmenden Ungerechtigkeiten, wegen Kriegen und auch wegen veränderten Umwelten. Wir wissen, wenn wir heute die Möglichkeit hätten, ständen wir schon längst zu Tausenden, zu Zehntausenden auf der Straße und würden laut werden, unüberhörbar werden – für die Menschen in Moria, für die Menschen in Griechenland, für die Menschen, die unter unwürdigen Bedingungen heute, dass Opfer unserer Mangel in Solidarität sind und wir würden keinen Tag Ruhe geben, wir würden keinen Tag nachlassen, wir würden da sein, jeden Tag und würden die Menschen mit uns bringen im Herzen, wir würden deren Botschaften laut auf die Straße tragen, wir würden nicht lockerlassen, weil es unmöglich ist, was passiert, weil es unverantwortlich ist. Weil es keinem Land, keiner Regierung würdig ist, was wir gerade ertragen und erdulden und vor allem zulassen, sehenden Auges. Wir haben heute gehört, wie die Umstände dort sind. Das ist ja kein Geheimnis, das ist offensichtlich. Und dass wir das hinnehmen, dass wir in dem Falle nicht mal mehr weggucken, sondern dass wir hingucken und trotzdem es zulassen, dass diese Umstände nicht verändert werden, das macht im Zweifel vor allem todtraurig und wenn man nicht aufpasst, schnell zynisch. Und das ist, was diese Corona-Pandemie auch mit sich bringt. Es ist eine entblößende Krise, die entblößt, wie sehr wir es denn ernst nehmen mit den Krisen auf der Welt, mit den Menschen, die fliehen müssen, mit den Menschen, die in Lagern sind, mit Europa, mit der Solidarität. Und wir stellen fest, dass es die Regierung nicht allzu ernst nimmt, wenn es darauf ankommt. Aber diese Krise entblößt auch eine weitere Sache. Und das ist die Frage, wie sehr wir uns damit abfinden lassen wie sehr wir uns kleinkriegen lassen, wie sehr wir hinnehmen, was gerade auf Regierungsebene, auf europäischer Ebene, alles in katastrophalen Zuständen zugelassen wird. Diese Krise entblößt im Zweifel auch, wie ernst wir es als Gesellschaft denn halten. Mit den Menschenrechten, mit der Solidarität, mit Europa, mit dem, was uns doch eigentlich so wichtig ist. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir können das. Wir können das beweisen, dass wir uns in Zeiten der Krise uns einsetzen für unsere Grundrechte, für Menschenrechte, für Grenzen grenzenlose Solidarität. Dass wir einstellen können für an das, was wir glauben, auch wenn es schwierig sind, auch wenn die Umstände komplizierte sind und schwierige, leidende, anstrengende Sorgen getränkte. Auch inmitten einer furchtbaren Pandemie muss es doch möglich sein, dass wir unsere Werte aufrechterhalten. Und dass wir über alle Ansteckungsgefahren die Solidarität nicht aus dem Fenster werfen lassen, weil es doch eben mal so passiert. Ich glaube, wir kriegen das hin. Aber dafür müssen wir eben aufstehen, laut werden, zusammenkommen, Menschen zusammenbringen, selbst wenn das nicht physisch geht. Stimmen vereinen, auch wenn sie nicht an einen Ort kommen können, den öffentlichen Raum nutzen, wie wir es eben machen können, im Schutz vor Ansteckungsgefahr. Das kriegen wir hin. Aber dafür müssen wir jetzt zeigen, dass wir bereit dazu sind. Und verstehen, was gerade unsere Aufgabe ist als Gesellschaft, die nicht hinnehmen möchte, welcher Regierungskurs an dieser Stelle gefahren wird. Dankeschön. Nach mir spricht Shermin Langhoff vom Maxim-Gorking-Theater.